Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausnahme und Zustand, unserem wöchentlichen Live-Talk-Format. 2011 mit der Katastrophe von Fukushima erklärte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den Anfang vom Atomausstieg für Deutschland. In der Öffentlichkeit, so scheint es, hat nun die Klimabewegung, die anti atom abgelöst. Doch nun soll Atomkraft ein Revival erhalten, denn die EU-Kommission hat beschlossen, Atomkraft und Gas als nachhaltig zu klassifizieren. Wie es dazu kommen konnte und wie sich die Anti-Atom-Bewegung darauf vorbereitet, dazu haben wir heute eine der Größen der Anti-Atom-Bewegung live aus dem Wendland zugeschaltet, nämlich Kerstin Rudeck. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Kerstin war von 2007 bis 2012 Sprecherin der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und ist in der Kampagne Don't nuke the climate aktiv. Und seit Anfang der 80er ist sie eine unbeugsame Rebellin gegen Atomkraft. Kerstin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch. Bevor wir allerdings in unsere Fragen starten, so wie ganz äh, üblich bei Ausnahme und Zustand, wollen wir noch mal äh, kurz innehalten. In der Vorbereitung zu dieser Sendung haben wir recherchiert, welche Gäste wir einladen konnten und Kerstin Rudeck angefragt für den Fall, dass sie nicht hätte kommen können oder sich nicht hätte zuschalten können, haben wir an Jochen Stey gedacht. Nun ereilte uns die Nachricht, dass Jochen am Wochenende im Alter von nur 56 Jahren seinem Herzleiden erlegen ist und ihn als langjährigen Kämpfer gegen Atomkraft wollen wir an dieser Stelle kurz würdigen. Kerstin, vielleicht magst du ein oder zwei Sätze über Jochen verlieren. Ja, also wir sind alle noch sehr geschockt und äh, ich bin auch wirklich sehr, sehr traurig. Äh, Jochen war jahrzehntelang einer derjenigen, einer der wenigen, die nie aufgegeben haben, die so viele Initiativen gestartet haben. Also die anti atom hat ihm so viel zu verdanken. Und äh, ja, langsam kommt so diese, diese Trauer an oder beginnt das Trauern, aber es ist eigentlich wirklich immer noch so unfassbar, weil er wirklich noch so jung war und weil er so viele Pläne hatte. Er hat gerade in den letzten Tagen noch Mails rumgeschickt, was ausgestrahlt. es ist die Organisation, die er gegründet hat mit anderen MitstreiterInnen zusammen, was sie jetzt für das begonnene Jahr an Plänen haben. Und also er stand einfach noch mitten im Leben. Und es ist natürlich immer besonders schwer, das jetzt erstmal zu begreifen. Also wir haben ihm sehr viel zu verdanken und das muss jetzt erstmal langsam sozusagen bei allen ankommen. Es wird wohl später auch eine in der ausgestrahlten Mail heute hieß, dass es einen jochengemäßen Abschied geben. Aber erst einmal möchte die Familie Zeit für sich, um trauern zu können. Und das werden wir sicher respektieren. Und äh, da die gebührende Zeit erstmal verstreichen lassen. Also, Jochen hat damals äh, x Mal quer gegründet, war eben, also er kam aus Mannheim und war zuerst in der Friedensbewegung. Also, äh, die ganzen Proteste gegen die Raketenstationierung, auch in Mutlangen, die hat er auch mitgeprägt. Und dann halt, als die Castor-Transporte nach Gorleben liefen, da hat er sich sehr engagiert. Da war dann auch hier sein Lebensmittelpunkt. Und äh, dann hat er eben ausgestrahlt gegründet mit denen. Mit dieser Organisation ist er jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, zehn zwölf Jahre sehr aktiv gewesen und ausgestrahlt hat schon gesagt, dass sie die Arbeit in seinem Sinne weiterführen wollen. Darüber sind wir sehr froh. Ich glaube, wir müssen sehr viel auffangen, um das halbwegs ja, wettzumachen, was Jochen alleine gestemmt hat. Das wird eine große Aufgabe für uns, aber wir werden natürlich in seinem Sinne das Ganze auch weiter vorantreiben. Und es ist schade, dass er nicht mehr erleben kann, wie auch die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Auch daran hat er einen maßgeblichen Einfluss gehabt. Also hat ein riesengroßes Lebenswerk und ich habe einen ganz großen Respekt davor. Möge er in Frieden ruhen. Rest in Power. Auf die Rüstungsindustrie kommen wir später auch noch zurück und was das mit Atomkraft äh, zu tun hat. Ähm, ich habe in der Einleitung angesprochen, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung so aussieht, als hätte die Klimabewegung irgendwie äh, der anti atom den Rang abgelaufen und äh, da um gleich mal äh, eine Brücke zu schlagen. Die Scientists for Future halten in einem im Oktober erschienenen Papier fest, dass die Kernenergie, ich zitiere, zu langsam, zu teuer und zu gefährlich sei. Ich zitiere weiter, angesichts der Planungs- und Bauzeiten von zwei Jahrzehnten sowie absehbar geringen technischen Innovationen kann Kernkraft in den für die Bekämpfung der Klimakrise relevanten Zeiträumen von zwei bis maximal drei Jahrzehnten keine Rolle spielen. Zitat Ende. Ich habe in meiner Generation die Erfahrung gemacht, so unter Millennials, dass äh, das Wissen um äh, Atomkraft schwindet, äh, weil auch dieser Fukushima-Moment schon zu lange her ist. Was genau ist das Gefährliche an Atomenergie, was euch seit Jahrzehnten in die Offensive treibt als Anti-Atom-Bewegung? Also da, damals hat die Politik entschieden, dass Atomkraft zur Stromgewinnung genutzt werden soll und hat es halt als die Lösung der, des Energiehungers dargestellt. Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht zutreffend, sondern aus meiner Sicht stellt es sich so dar, dass es auch damals schon ein ganz starkes militärisches Interesse gab. Also das war eigentlich die treibende Kraft dahinter, denn Atomkraft war damals einfach schon nicht wirtschaftlich. Also es hat immer äh, wirklich in einem ganz großen Umfang staatliche Unterstützung gegeben, ohne die sich der Betrieb für die, für die äh, Atomkraftgesellschaften auch überhaupt nicht gelohnt hätte. Also man hat damals entschieden, diese Energieformgewinnung äh, äh, ja, anzustreben, umzusetzen, auszuführen und hat sich aber nie Gedanken um den Atommüll gemacht. Das heißt, für eine ganz kleine Zeitspanne ist jetzt Strom mit Atomkraft produziert worden. Es sind riesige Abfallberge entstanden. Bis heute weiß nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kein Mensch, wohin mit dem Atommüll. Also es gibt auf der ganzen Welt kein funktionierendes Atommüll-Endlager. Also ich sage mal Endlager in Anführungsstrichen, weil. Also diesem Ansatz der Endlager liegt halt auch noch so ein ganz altes Denken zugrunde. Man hat damals einfach gedacht, wir buddeln hier ein großes Loch, wir packen den Atommüll dort rein, dann ist er weg aus den Augen, aus dem Sinn und äh, hat überhaupt nicht irgendwie begriffen, dass natürlich das nicht aus der Biosphäre verschwunden ist. Also dass es Zugang zum Grundwasser hat, dass es irgendwann wieder auftauchen wird, dass es einfach nicht weg ist, sondern dass die Probleme uns sozusagen von hinten einholen. Also wir haben ja in Deutschland Endlager, das ist einmal Moorsleben und einmal die Asse. Und die Asse hat halt gezeigt, also das, ist, das sind Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll. Die Asse hat gezeigt, dass Atommüll nicht sicher zu verwahren ist. Also in nur einer Generation sind dort so viele Probleme entstanden, also der Atommüll ist quasi abgesoffen, dass wir einfach feststellen müssen, dass die Endlagerung in Deutschland bisher komplett gescheitert ist. Und dieser Versuch halt, in Gorleben ein Endlager für hochradioaktiven Müll zu installieren, das war eine rein politisch willkürlich getroffene Entscheidung. Und die ist so viele Jahrzehnte lang aufrechterhalten worden. Und erst jetzt durch wirklich einen massiven Protest und Widerstand ist es dazu gekommen, dass es einen Neustart in der Endlagersuche gibt. Also jetzt gibt es Neustart in der Endlagersuche, aber es ist immer noch nicht klar, wo die Reise eigentlich hingeht. Also das heißt, wann werden wir so ein Endlager möglicherweise dann haben? Und wir wissen auch noch nicht die Probleme, die es uns dann wirklich bereiten wird. Also wir kennen nur die schlechten Erfahrungen der Asse und Moorsteam. Moorsteam ist im Prinzip genauso eine Katastrophe wie Asse, ist nur nicht so bekannt, ist halt irgendwie im, auch im ehemaligen Zonenrandgebiet in der ehemaligen DDR gelegen. Und dort stürzen zum Beispiel die Decken einfach ein. Also äh, das ist genauso unsicher wie die Asse, es ist nur nicht so in der Öffentlichkeit vertreten. Also, wir müssen uns vor allem diesem Atommüllthema widmen, um ganz klar festzustellen, dass ein Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, egal wie die sich jetzt nennen, egal wie, ich sag mal, die Atommafia daherkommt und jetzt von Small Modular Reactors oder was auch immer äh, fabuliert. Das sind einfach äh, andere Namen für das gleiche System. Also, alter Wein in neuen Schläuchen, das nützt überhaupt nichts. Wir werden immer dieses Müllproblem haben. Und das schon alleine ist Grund genug, keinen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, jetzt noch auf Atomkraft zu setzen oder neue Atomkraftwerke zu bauen oder sie weiterlaufen zu, weiter zu lassen. Also weder in Deutschland noch in Europa noch weltweit. Du hast die äh, Asse angesprochen bei äh, Wolfenbüttel, wo äh, ja Zehntausende Kubikmeter an äh, strahlendem Müll äh, rumgammeln. Ähm, wieso überzeugt das äh, diejenigen, die Atomkraft befürworten, nicht, dass man eigentlich keinen Platz hat, um diesen Müll, der ja irgendwie Zehntausende Jahre am Strahlen ist, ähm, eigentlich zu lagern? Was ist da die Antwort äh, der Verantwortlichen? Also es wird ja immer behauptet, dass alles handelbar sei. Es hat ein, ein Sondergesetz gegeben im Bundestag, das nennt sich tatsächlich Lex Asse. Und äh, da ist quasi im Nachhinein dieses damalige Forschungsbergwerk zu einem Atommüllendlager erklärt worden. Also es ist damals nur für Forschungszwecke zugelassen gewesen. Und die Politik hat es also die, ja, ich sage jetzt mal allen voran halt die CDU hat es so dargestellt, dass äh, dieses Lex Asse sinnvoll sei, um den Atommüll aus der Asse möglichst bald und möglichst gut zu bergen. Und wir hatten damals schon die Befürchtung, dass das eigentlich auch der Legitimation dienen könnte, dieses Forschungsbergwerk im Nachhinein zu einem Atommülllager zu erklären, um den Müll darin zu lassen. Also das ist jetzt so viele Jahre her, ich habe jetzt nicht die genaue Jahreszahl im Kopf, aber es ist wirklich viele Jahre her, dass dieses neue Gesetz den Bundestag passiert hat. Und seitdem ist ja nicht ein Gramm Atommüll aus der Asse geborgen worden. Also man muss immer sehr aufpassen, wie die Sachen dargestellt werden und wie sie sich in Wirklichkeit verhalten. Es ist unheimlich viel Propaganda nach wie vor von der Atomlobby da. Und so wird es halt auch dargestellt, dass es ein handelbares Problem sei. In meinen Augen ist es eine Riesenkatastrophe. Also die Menschen an der Asse sind extrem gefährdet, aber auch weit darüber hinaus, also durch das Grundwassernetz, sind ja äh, riesengroße Regionen betroffen. Wenn, das, wenn der Atommüll dort äh, weiterhin verbleibt, wird er irgendwann so große Gebiete verstrahlen und verseuchen, äh, dass es unabsehbar ist. Also dieser Müll müsste sofort raus aus der Asse und es war jetzt auch schon mehr als genug Zeit, um tragbare, fähige Konzep Konzepte zu erarbeiten. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Müll da immer noch drin liegt und warum äh, immer noch nichts wirklich unternommen worden ist. Also es ist, ein, ein, ein, ist eine kleine Gruppierung von ähm, welchen, die davon profitieren, nämlich von Firmen und von PolitikerInnen, äh, die ja das als handelbar darstellen. Es ist absolut nicht handelbar, es ist eine Riesenkatastrophe und dort muss ganz schnell was passieren. Hm. In der Linken, ähm, jetzt kleingeschrieben, äh, gibt es jetzt wieder Flirts mit der Atomenergie. Man müsste, um eben die Klimakrise zu bekämpfen, ähm, wenn man jetzt Braunkoh aus der Braunkohle aussteigt, müsste man äh, wieder äh, auf Atomkraft zurückgreifen, um den Strombedarf äh, zu decken. Was hältst du von äh, diesen Argumenten, dass quasi jetzt die Klimakrise äh, ge gegen oder die äh, Klimabewegung gegen die anti atom ausgespielt wird? Ja, das ist ein, ein netter Versuch, aber das darf natürlich nicht klappen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus der Kohle raus müssen und aus der Atomkraft raus müssen und zwar beides sofort. Das sind wirklich politische Entscheidungen, wie schnell jetzt ein Energiesystem umgestellt wird. Und man hat leider die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, so gedeckelt und man hat sie nicht gefördert, man hat, also die Politik hat nichts dafür getan, dass Erneuerbare wirklich zum Zuge kommen und hat es nicht unterstützt. Es gab eine Zeit lang Zuschüsse, es gab eine Zeit lang Firmen, die darin investiert haben, äh, private Leute, die äh, sich erneuerbare Energien zu Hause installiert haben. Die ganzen Förderungen dafür sind so zusammengestrichen worden, also gerade jetzt auch in der, in der Windenergiebranche, da hätte so viel mehr Zubau einfach passieren müssen. Und äh, trotzdem haben wir im Moment einen Stromüberschuss, das heißt, wir exportieren Strom zum Beispiel nach Frankreich, das 54 Atomkraftwerke hat, von denen aber im Moment etliche stillgelegt sind, weil die so technische Probleme haben, dass Frankreich es nicht wagt, die weiter laufen zu lassen, weil dort wirklich Katastrophen ins Haus stehen. Also meiner Meinung nach könnten wir jetzt sofort die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abschalten, ohne dass hier irgendein Licht ausgeht und wir könnten auch, die schlimmsten Kohledreckschleudern sofort abschalten und natürlich darf nicht weiter ein Tagebau betrieben werden und natürlich müssen die Dörfer bleiben. Also dass man wirklich im Jahre 2022, ich kann es nicht fassen, immer noch überlegt, Dörfer zu ja, äh, evakuieren, Dörfer zu räumen, ähm, Dörfer platt zu machen, dass äh, im letzten Jahr immer, immer noch eine Kirche irgendwie äh, entwidmet und abgerissen worden ist. Also ich bin jetzt äh, kein äh, christlicher Mensch, aber ich finde das wirklich auch so ein Symbol. Ja, Das sind Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alte Bauwerke, die äh, jetzt dem Erdboden gleich gemacht werden und wo viele Menschen auch wirklich eine, eine große Verbindung zu haben und die gesellschaftlich auch eine Rolle in diesem Dorf gespielt haben. Und äh, ich verstehe es wirklich nicht, wie es gewagt werden kann, da noch so eine Zerstörung walten zu lassen. Also wir können ohne dass wir einen Mangel an Strom leiden, jetzt durch intelligente Lösungen sofort aus der Atomkraft aussteigen und die schlimmsten Kohlekraftwerke auch sofort stilllegen. Und äh, es muss halt ganz viel sofort eingeleitet werden an erneuerbaren Energien, äh, damit wir unseren Konsum sozusagen darüber decken können. Und dann geht es natürlich auch um die Preise. Das auch zu preisen, äh, die nicht noch die die Schere gesellschaftlich irgendwie weiter auseinandertreiben zwischen Arm und Reich, dass es nicht noch immer mehr Menschen gibt, die sich Energiekosten nicht mehr leisten können, sondern Energie muss natürlich auch bezahlbar sein für alle. Ja, also du sagst, die Spaltungslinie, Klimabewegung und Antiatombewegung ist die falsche, wenn auf der anderen Seite bei den erneuerbaren Energien sogar abgebaut wird, also Arbeitsplätze verloren gehen in der Windenergie beispielsweise. Genau. Also das sind wirklich politische Entscheidungen gewesen, die jetzt dazu geführt haben, dass immer noch Atomkraftwerke laufen. Ich meine, wir sind ja schon froh, dass viele abgeschaltet wurden, eben auch drei zuletzt zum letzten Jahresende. Aber dass immer noch drei laufen, ist ein enormes Risiko. Also man darf das nicht unterschätzen. Wir dürfen uns hier nicht in Sicherheit wiegen. Je älter ein Atomkraftwerk ist, desto größer ist das Gefahrenpotenzial für wirklich auch schwere Störfälle und äh, was passieren würde, wenn in Deutschland jetzt ein Atomkraftwerk äh, einen Supergau hat, das möchten wir uns echt nicht vorstellen, ja? Also wir haben das mit Fukushima aus der Ferne erlebt oder noch anders mit Tschernobyl aus der Ferne erlebt. Und äh, wenn das hier um ja vor der Haustür passiert, äh, das wäre nochmal mal ein, ein ganz anderes, eine ganz andere Form von Katastrophe, von der wir alle betroffen wären. Also ich bin der Meinung, wir sollten die Atomkraftwerke sofort abschalten und es gibt so viele Studien zu dem momentanen Stromverbrauch und der momentanen Stromerzeugung. Also da rennt ja auch die Atomlobby jetzt weiter rum und sagt, ja, jetzt kaufen wir den Atomstrom aus Frankreich. Und das stimmt nicht. Also an der Strombörse wird gehandelt und die, ich sag mal, ganz normalen Stromfirmen, also nicht die Ökostromanbieter, die ganz normalen Stromfirmen, die kaufen dann auch mal französischen Atomstrom, weil der dann gerade äh, von Zeit zu Zeit billiger ist weil er subventioniert wird, nicht weil er billiger produziert wird. Aber dass wir jetzt irgendwie französischen Atomstrom beziehen, das ist so verkürzt dargestellt kompletter Blödsinn. Wir haben einen Überschuss an Strom, den wir exportieren, den wir verkaufen. Und den könnte man natürlich auch hier benutzen. Und ja, überhaupt muss das Stromnetz auch natürlich noch viel europäischer werden, dass man eben neben weiterzuschaffenden Speicherkapazitäten äh, sich gegenseitig halt aushelfen kann. Gerade in, in Grenzregionen wird es nötig sein, dass da eben die Stromnetze auch durchlässig sind. Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch die anderen europäischen Länder Atomkraft abschaffen, weil äh, es ist ja tatsächlich so, wenn dieses, äh, also wenn die Grenzen für die Stromnetze durchlässiger werden sollen, dann wollen wir natürlich auch nicht Atomstrom aus den Nachbarländern beziehen. Ich würde mir wünschen, dass auch die anderen europäischen Länder auf erneuerbare Energien umsteigen. Darauf, wie das Kapital was da eigentlich Kapitalinteressen sind, würde ich gleich noch eingehen. Kommen wir mal zu dem aktuellen Thema, weshalb jetzt Kernenergie wieder in allen Medien ist. Frankreichs Präsident Macron macht daraus nicht so richtig einen Hehl, dass er eigentlich auf Atomenergie setzen möchte. Und die EU-Kommission schlägt jetzt durch die sogenannte Taxonomie vor, Gas und Atomkraft als nachhaltig zu klassifizieren. Wie kam es eigentlich? dazu und welche Rolle spielt Deutschland respektive die Ampel darin? Ja, also diese Taxonomie, das ist tatsächlich ein Klassifikationssystem, mit dem die EU Kapital in ökologisch nachhaltige Branchen lenken will. Das heißt, da gibt es Riesenfördergelder, das sind Riesentöpfe. Also wir reden da von vielen Milliarden und die Atomlobby versucht schon seit mehreren Jahren kratzt sie an diesen Töpfen und möchte gerne in die Taxonomie an, aufgenommen werden. Also die, die Ampel äh, ja, spielt da so ein bisschen eine unrühmliche Rolle. Also zwar stimmt sie dagegen, das in die Taxonomie aufzunehmen, aber ist dabei auch nicht ehrlich, weil, jetzt muss ich mal meinen Zettel zur Hilfe nehmen, weil das sind so viele Zahlen, die kann ich nicht auswendig. Ich habe kürzlich für konkret einen Artikel geschrieben und da habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, neben dieser Taxonomie gibt es nämlich noch weitere Überlegungen, ähm, wie zum Beispiel erneuerbare Energien gefördert werden könnten oder eben Atomkraft oder Gas, das absolut auch nicht nachhaltig ist. Also, Gas ist wirklich auch eine sehr dreckige Sache. Es ist lustig, in, in Great Britain oder in den USA wird es immer Natural Gas genannt. Da, daran ist nichts natürlich. Es ist wirklich mit einer ganz großen Umweltverseuchung für die Menschen verbunden, wo das Gas produziert wird. Und jetzt nochmal, um, um nochmal auf die Linke großgeschrieben zurückzukommen, äh, die Linke wendet sich nicht gegen diese Gaspipeline äh, aus Russland, diese Nord Stream 2. Und das finde ich persönlich eine Katastrophe, weil das Gas, das dort gewonnen wird, äh, die Menschen haben es da sehr schwer in Russland, dagegen zu protestieren. Also sie sind wirklich mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie sich dagegen organisieren, dagegen protestieren, äh, sogar als Umweltschutzorganisation, Also die haben schon noch einen gewissen Schutz, weil sie halt auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber es ist ganz schwer, ganz normal, wie wir das hier aus diesem Land ke kennen, in Russland zu protestieren. Und wenn das Gas halt dort äh, produziert wird und dann halt durch diese Pipeline nach Deutschland äh, transportiert wird, um hier sozusagen äh, in den deutschen Wohnstuben unsere Hintern zu wärmen, also ich finde es wirklich so eine Menschenrechtsverletzung, die, die wir damit geschehen lassen, dass ich mich da sehr entschieden gegen aussprechen möchte, auch nicht als Übergangslösung. Das ist einfach nicht zu respektieren. Ähm, diese Zahlen, die ich hier mal sagen wollte, also kürzlich war ja der, der COP26 in, in Glasgow. Mhm. Und da ging es darum, dass 20 Länder und Institutionen sich verpflichtet haben, zur Beendigung der direkten internationalen Finanzierung von Kohle, von Kohle, Öl und Gas bis Ende 2022. Da geht es um so Summen wie Japan ist mit 10,9 Milliarden US-Dollar dabei, Korea mit 10,6 Milliarden, China mit 7,6 Milliarden, Spanien 1,9 Milliarden und Deutschland mit 2,8 Milliarden. Das sind alles Beträge die in die erneuerbaren Energien fließen sollten. Und Deutschland hat sich zum Beispiel an diesem Abkommen nicht beteiligt. Also wenn jetzt die Ampel sagt, ja, wir finden diese Taxonomie auch nicht in Ordnung, wir stimmen dagegen, aber leider ist ja so, Europa, die Mehrheit, stimmt dafür, weil eben die meisten EU-Länder auf Atomkraft und auf Gas setzen, dann ist es ein bisschen unehrlich, weil sie hätten auch zum Beispiel in diesem Abkommen, das hätten sie unterzeichnen können und müssen. Also ich finde, da wird so ein bisschen doppeltes Spiel getrieben. Ich finde es nicht glaubwürdig, was die Ampel jetzt macht. Die Ampelkoalition. Und, Ampel und ich finde, wir müssen da sehr viel Druck ausüben, damit die uns hier nicht veräppeln und damit wirklich jetzt ganz massive Schritte in Richtung erneuerbare Energien gegangen werden. Weil ich möchte nicht noch eine Atomkatastrophe erleben und ich möchte auch nicht weiter zusehen, wie andere Menschen ja im Knast landen, damit irgendwie Gas hier nach Deutschland transportiert werden kann und hier so unsere Energie, Probleme lösen soll. Ich finde es nicht akzeptabel und deshalb müssen wir Druck machen, Aktionen, Demos auf die Straße gehen, uns äh, austauschen, uns gegenseitig informieren auf dem Laufenden halten, mobilisieren, auch die jungen Leute informieren. Also ich finde Fridays for Future sind sehr gut informiert, aber viele jüngere Menschen, die nicht so organisiert sind, die haben wirklich, wie du das eingangs schon sagtest, äh, diese ganzen, ja diese, diesen langen Atem der anti gar nicht miterlebt. Und haben oftmals, wenn sie jetzt nicht einen persönlichen Bezug zum Beispiel durch Familie oder Freunde haben oder das vielleicht irgendwie als Thema sowieso irgendwie bei Ihnen aufgekommen ist, haben viele nicht so die Erfahrung. Und da fehlt es, glaube ich, an dem Austausch, sich klar zu machen, Mensch, was ist das schon für eine lange Geschichte und auch, wie erfolgreich sind wir bisher schon gewesen. Also was haben wir schon alles verhindert? Was haben wir schon alles erreicht und erwirkt? Und wir müssen da weitermachen. Wir dürfen da überhaupt nicht nachlassen, sondern wir müssen jetzt wirklich entscheidende Schritte tun, damit es nicht zu einer neuen Atomkatastrophe kommt und damit nicht woanders Menschenrechte mit Füßen getreten werden, damit wir hier unsere Energieprobleme lösen. Es wirkte ein bisschen so, als ob das auch so eine Art Deal wäre. Frankreich bekommt irgendwie die Atomenergie und Deutschland das Gas da als nachhaltig klassifiziert. Denkst du, das könnte eine Spaltungslinie in der Ampelkoalition sein, weil sich ja die Grünen eigentlich dagegen wenden, dass das passiert. Aber Olaf Scholz in meiner Wahrnehmung zumindest nicht so wirklich ein Problem damit hat. Könnte das eine erste Zerreißprobe für die Ampel werden? Ich glaube nicht, dass es eine Zerreißprobe wird, weil ich glaube, dass die alle sehr machtbesessen sind. Auf der anderen Seite traue ich ihnen noch einige Veränderungen zu, also positive Veränderungen. Also ich habe jetzt nicht sehr viel Hoffnung. Also vor allem, wenn wir nichts unternehmen, dann wird gar nichts passieren. Die werden wirklich, wie ich das auch die letzten Jahrzehnte ja, gelernt habe, dass die Politik eben wirklich nur reagiert, wenn der Druck groß genug wird. Also Angela Merkel hätte nicht nach Fukushima verkündet, dass Deutschland jetzt die Hälfte der Atomkraftwerke stilllegt und insgesamt aus der Atomkraft aussteigt, wenn die Atombewegung nicht so stark gewesen wäre. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Und also wie sehr jetzt da so ein Deal geschehen sein mag mit äh, Frankreich kriegt seine Atomkraft, Deutschland kriegt sein Gas oder also was, was schon dafür spricht, Scholz war ja bei Macron und hat sich also gar nicht sozusagen zu dieser Taxonomie geäußert und hat das ganze Thema ausgeklammert. Das spricht schon sehr dafür, dass sie es da auch nicht zu so einem krassen Konflikt kommen lassen wollen, aber ich denke, das müssen sie. Also erstmal sind sie ja sozusagen ihrer eigenen Bevölkerung auch verpflichtet und dann sind sie finde ich in der EU verpflichtet durch so eine Vorreiterrolle, die Deutschland tatsächlich auch eingenommen hat, durch dieses Ausstiegskonzept aus der Atomkraft, die anderen auch zu zu überzeugen. Also die anderen Staaten wirklich auch von, ich sag mal, wir sind doch ganz erfolgreich damit. Also wir haben ja schon viel auf erneuerbare Energien umgestellt und das wird auch weiter und auch besser klappen, wenn einfach die politischen richtigen Entscheidungen dafür getroffen werden. Wenn diese Taxonomie jetzt kommt, also quasi Gas und ähm, Kernenergie als nachhaltig klassifiziert werden und dann natürlich auch Anreize geschaffen werden, dass äh, große Investmentfonds in diese Technologien dann äh, wieder investieren, ähm, wird sich dann äh, insgesamt eigentlich eine, eine Strategie, eigentlich die Klimakrise zu bekämpfen, eben aus diesen Technologien auszusteigen, verzögern, weil dann wieder massiv in diese Technologien investiert wird? Also was denkst du, wie wäre wird sich das Verhalten von Investmentfonds, vom Kapital ändern, wenn diese Taxonomie kommt? Also, ich halte das schon für eine große Zäsur. Wir haben nicht umsonst als die Kampagne, du erwähntest es eingangs, Don't You the Climate, wirklich so viel Kraft und Zeit da reingesteckt, jeweils eben hauptsächlich auf diesen Weltklimagipfeln da reinzupowern, um zu verhindern, dass diese Taxonomie halt umgesetzt wird. Also das wird wirklich seit vielen Jahren von einigen Ländern auch als Vorreiter versucht. Und wir müssen dabei feststellen, dass das immer sehr autokratische Systeme sind. Also insgesamt verträgt sich Atomkraft überhaupt nicht mit einer Demokratie. Also man sieht, dass die Länder, die jetzt auch massiv in Atomkraft investieren wollen, das sind zum Beispiel Polen und zum Beispiel Tschechien, und es ist, wirklich, es ist wirklich so, dass sich ja, die EU auch fragen muss, was es da für eine Korrelation gibt zwischen Unterdrückung von Menschenrechten und der Installation von weiteren neuen Atomkraftwerken. Also das wird nicht ohne Proteste einhergehen. Und wie die dann und ob die dann unterbunden werden, also da gibt es unheimlich viele Sachen, finde ich, zu bedenken. Ich denke, in Deutschland wird es nicht mehr dazu kommen, dass die Atomkraft nochmal ein Revival erleben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also selbst die politischen, konservativen Größen, als auch die ganzen äh, Unternehmen, also die ganzen... Äh, die Unternehmen, die noch Atomkraftwerke betreiben oder betrieben haben, äh, die sagen wirklich sehr eindeutig, dass sie da auch keine Chancen mehr sehen. Also, mhm. dass das Ganze eben finanziell auch nicht rentabel ist. Daran wird auch die Taxonomie nichts ändern. Wie das in anderen Ländern ist, kann ich nicht gut beurteilen, wer jetzt vor allem im Einzelnen auf die Länder einzugehen, würde den Rahmen hier sprengen. Aber da gibt es auch in unseren ganzen Nachbarländern Organisationen, die sich mit dieser Frage sehr viel beschäftigen, die eben auch Anti-Atom-Arbeit leisten, die Argumente bringen, die immer wieder auch sich mit VertreterInnen aus der Politik treffen, die sich auch mit Wirtschaftsunternehmen treffen und versuchen, andere Wege aufzuzeigen. Also, ich glaube, es geht ganz viel darum, kann Atomkraft noch gesellschaftsfähig sein oder muss sie einfach wirklich geächtet werden? Ist vielleicht ein guter, eine gute Überleitung zur, zum eigentlichen Hintergrund der Atomkraft. Also die militärische Nutzung der Atomkraft würde sich überhaupt nicht, also wäre überhaupt nicht realisierbar, wenn es nicht die sogenannte zivile Atomkraft gäbe. Also unheimlich viele Bereiche werden finanziell durch die Atomkraft als Energiegewinnung abgedeckt, um dann eben an das spaltbare Material für Atombomben zu kommen oder atombetriebene U-Boote, äh, zum Beispiel die britische U-Bootflotte soll halt ausgetauscht werden und äh, da, soll ein, da soll es einen, Zuwachs einen großen geben und das Ganze rentiert sich halt überhaupt nicht, wenn nicht Atomkraftwerke laufen. Also das ist ein Großteil der Finanzierung. Das heißt, wenn die Atomkraftwerke stillgelegt werden, dann wird auch der militärische Part, der, also das Atom, ähm, ja, der Atomspaltung wird dann auch quasi zum Erliegen kommen. Also die Welt kann ja schon, ich weiß nicht wie viel, zig Mal durch Nuklearsprengköpfe vernichtet werden. Ich weiß überhaupt nicht, was dafür an Decken dahinter stecken könnte. Ich begreife das wirklich nicht, weil es gibt so viele Atomwaffen und ich finde, die müssten geächtet werden, die müssten abgeschafft werden, die müssten entschärft werden. Die müssten wie auch immer sicherstmöglich gelagert werden, diese Abfallprodukte. Aber es kann doch nicht sein, also... Äh, dieses also diese Protagonisten, die eben auf Atomwaffen setzen. Und das sind ja eigentlich die ganzen großen Supermächte. Äh, wir müssen es schaffen, als nicht nur anti atom sondern auch als wieder Friedensbewegung, uns dafür einzusetzen, dass das No-Go ist. Also ich bin wirklich so fassungslos, dass das so immer noch so gesellschaftsfähig ist. Und ich finde, wir müssen ganz andere Standards ansetzen. Also wir müssen uns viel ernster nehmen. In einem, so wollen wir nicht leben. So eine Welt wollen wir nicht, so eine Gesellschaft wollen wir nicht. Wir wollen eine friedliche Gesellschaft und wir wollen nicht eine Gesellschaft, die ihren Nachkommen unlösbare Probleme als Atommüll hinterlässt. Und wir wollen auch keine Verwüstung dieses Planeten, sondern wir wollen, dass alle ein menschenwürdiges Leben leben können. Und dafür wollen wir arbeiten, da wollen wir hin. Jetzt äh, hast du äh, sehr viel, aber sehr gut äh, vorweggenommen. Ich wollte ähm, ähm, auf die Rüstungsindustrie noch eingehen, weil ich habe die Schlagzeile äh, auch gelesen, dass äh, die Rüstungsindustrie jetzt schon Angst hat, dass man ihre Produktion nicht als nachhaltig äh, klassifiziert, was ja wirklich auch äh, pervers ist ähm, und äh, Angst hat, dass man dann nicht mehr eben in Rüstung investiert. In den USA ist das noch viel äh, offensichtlicher, dass man sagt, man braucht äh, Schweißer aus AKWs, um die für äh, -U, u boote einzusetzen, also die überhaupt fertigen zu können. Und auch in Frankreich ist ja der militärisch-industrielle Komplex auch sehr viel stärker nochmal ähm, verwoben. Was denkst du, müsste man tun? Du hast von einer wiedererstarkenden Friedensbewegung gesprochen. Ähm, ich nehme die Friedensbewegung eher als geschwächt wahr. Ähm, was müsste man tun, um eben Umweltbewegung, Klimabewegung, die ja relativ stark ist, und eben äh, Friedensbewegungen zusammenzubringen? Mit Umweltbewegung meinte ich äh, gerade anti atom -Bewegung. Also drei Akteure an einen Tisch zu holen und zu erkennen, dass man gemeinsame Fragestellungen hat. Ich weiß nicht, woran du es festmachst, dass du die Friedensbewegung als geschwächt jetzt empfindest. Also ein Grund könnte aus meiner Sicht sein, dass tatsächlich jetzt so unter Pandemiebedingungen äh, viele Ostermärsche ausgefallen sind. Also heißt diese Gelegenheiten, wo man sich halt trifft und eben auch zusammen demonstriert, die waren halt sehr zusammengeschrumpft ich weiß nicht, ob du das jetzt als Maßstab nimmst oder ob du da noch andere Parameter hast. Ja, was können wir tun? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen über die Dinge reden, wir müssen unsere Sinne schärfen, wir müssen unser Bewusstsein sozusagen kanalisieren und eben versuchen, die Akteure an einen Tisch zu kriegen und daraus halt eine gemeinsame Kraft, also mit ganz viel Synergie. Nicht alle Arbeiten für sich, sondern alle Arbeiten zusammen hinzubekommen. Ich weiß nicht, vielleicht fehlen da gerade auch ein paar ProtagonistInnen, die das so auf dem Schirm haben und die das ein bisschen kanalisieren könnten. Das wäre vielleicht was, wozu man sich nochmal zusammensetzen könnte und sich ein paar Gedanken machen könnte. Wer ist denn gerade in den Bereichen sehr aktiv oder vielleicht auch irgendwie die Gesichter der Bewegung, dass die sich einfach mal an den Tisch setzen und überlegen, wie können wir diese Kräfte bündeln? Weil das sind ja die gleichen Kämpfe, das gehört ja unbedingt zusammen. Und wie kann man sich gegenseitig unterstützen und wie können wir einfach noch mehr erwirken und äh, ja, schneller sein als die Katastrophen? Ja, ich machte das daran fest ähm, im Vergleich zu den 80er Jahren. Und äh, das ähm, im Vergleich auch jetzt zu der Klimabewegung mit äh, Fridays for Future und Students for Future und den ganzen Ablegern, die ja so sehr äh, jung ist und ähm, in der Klimabewegung, man glaube ich unter der jüngeren Generation wieder so ein Bewusstsein schaffen muss für die Gefahren von, von Krieg, äh, für ein Verbot von Waffenexporten und so weiter. Ich bin mit Bundeswehr an der Schule äh, groß geworden. Also das äh, wird da sehr stark normalisiert, dass ähm, Krieg eigentlich auch äh, in bestimmten Fällen in ist sein kann. Daran habe ich das äh, festgemacht. Ich du hast vorhin ähm, äh Nord äh, Stream 2 äh, erwähnt. Und äh, die Argumentation der Befürworter, äh, darauf wollte ich noch mal kurz eingehen, damit es uns nicht unter den Tisch fällt, ist ja, dass ähm, man ansonsten, also dass man es auch braucht, um den Energiebedarf zu decken, dass äh, die Pipeline ja schon fast fertiggestellt ist und es einfach äh, unrentabel wäre, die jetzt nicht in Betrieb zu nehmen und dass man ansonsten ja auch auf äh, Fracking-Gas äh, aus den USA angewiesen wäre. Äh, was ist sozusagen an diesen Argumenten dran oder was entgegnest du dann mit? Ähm, Befürwortern von Nord Stream 2 außer der Menschenrechtssituation. Also ein falsches Projekt, wenn man es als falsch erkennt, sollte man auf jeden Fall nicht weiter vorantreiben, auch wenn es fast fertig ist. Und äh, ich, also mich erinnert diese diese Argumentation, wenn wir nicht Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, dann sind wir auf äh, Fracking Gas aus den USA angewiesen. Das erinnert mich so an, äh, ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt Kohle oder wollen wir Atom? Nee, wir wollen beides nicht. Wir wollen weder Nord Stream 2, noch wollen wir Fracking-Gas aus den USA und wir brauchen es auch nicht. Also immer diese, diese, also dieses Angstschüren vor irgendwelchen Blackouts oder vor, äh, dass Deutschland eben als Nation zurückfällt und nicht mehr so produzieren kann und nicht mehr so Exporteur-Weltmeister sein kann, wie es halt gerade der Fall ist. Ich halte das alles für falsche Ansätze. Also was sind denn bitte die belastbaren Zahlen? Wie viel Strom brauchen wir denn gerade und wie viel Energie brauchen wir denn gerade und äh, wie ist der Überschuss und wie ist der wirkliche Bedarf? Also nur zu sagen, wir brauchen eins von beiden oder wenn wir das nicht haben, dann müssen wir das nehmen. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Also da müssen unabhängige Studien herangezogen werden. Ich weiß, dass Greenpeace immer fortlaufend äh, solche Studien erstellt. Also ähm, gibt es sicher auch noch andere Institute, die das jetzt tun. Äh, das wäre ganz wichtig, sich mal auf diese Zahlen zu berufen. Ähm, Fracking Gas ist dreckig, aber das Gas, das aus der Nord Stream 2 Pipeline kommt, das ist auch sehr dreckig. Und das kann nicht sein, dass wir eine Alternative davon wählen müssen, um unsere Situation hier sozusagen äh, zu lösen. So, Wir können in Deutschland sehr viel Energie produzieren. Und dieses dezentrale Energie produzieren. Also gar nicht immer nur in großen Kraftwerken, für die man dann auch irgendwie jetzt dann große Speicher bräuchte, sondern wirklich dieses Dezentrale. Also, dass für Neubauten einfach vorgeschrieben wird, dass gleich erneuerbare Energien mit integriert werden müssen. Oder dass erneuerbare Energien wieder mehr gefördert werden. Also, dass nicht die Förderung in jetzt Subventionen für Atomkraft oder für Kohle läuft, was ja bis heute einfach der Fall ist. Also heute werden Atomkraft und Kohle total heftig subventioniert. Wenn man subventionieren würde, dass, äh, dass Haushalte sich mit erneuerbaren Energien wieder bestücken, sei es mit Solaranlagen oder sei es mit Warmwasseranlagen oder sei es mit äh, kraft wärme oder sei es mit Holzvergaserheizungen oder sei es mit... Äh, ja, sich vielleicht äh, Dorfgemeinschaften zu Erzeugergemeinschaften für ein Windrad zusammenschließen. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, die auch innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt werden können. Also ähm, diese ganzen Gasgeschichten, also fast fertiggestellt, ja okay, mag ein Argument sein. Da wurde dann halt eben äh, Energie und Geld verpulvert. Aber ich finde, man muss eben auch äh, bedenken, dass man sich in eine ziemlich abhängige Position von Russland begibt. Also neben dieser Menschenrechtssituation für die Menschen dort, ähm, finde ich, äh, so einem Autokraten halt zu überlassen, äh, so eine Gaspipeline zu betreiben oder auch abzustellen. Also ich möchte nicht auf so ein Gas angewiesen sein. Was müssen wir denn dann sozusagen alles als äh, volle Kompromisse schlucken, weil Putin sich überlegt, ja, das Gas gibt es aber nur, wenn Deutschland brav ist. Oder also was ist das für ein Abhängigkeitsverhältnis? zu einem wirklich äh, total autoritären Regime. Und ja, vielleicht reicht es erstmal. Du hast die ähm, Subventionen angesprochen. Darauf würde ich auch noch mal äh, gerne eingehen. Ähm, wenn man diese Subventionen in äh, klimaschädliche Technologien streichen würde, könnte man äh, jährlich 30 bis 50 Milliarden Euro freisetzen. Ähm, inwiefern müssen wir bei Forderungen nach Klimaschutz ähm, auch Fragen eben von Investitionen, Finanzierung und dann eben auch äh, Umverteilung mit einbeziehen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Finanzierungen nicht machbar sind, dann werden solche Projekte eben auch nicht vorangetrieben. Und das, also das ist eine ganz wichtige Forderung in meinen Augen, dass wir dafür sorgen, dass eben diese Subventionen, die klimaschädlich sind, gestrichen werden und dass klimafreundliche Subventionen dafür eingeführt werden oder aufgestockt werden und erweitert werden. Also das ist ein mega wichtiger Punkt, weil Natürlich, wir leben nun mal im Kapitalismus und auch wenn wir das nicht schön finden, müssen wir es natürlich bedenken, dass eben die Geldflüsse auch so organisiert werden, dass sie überhaupt Klimaschutz und auch das Erreichen der Pariser Klimaziele erst möglich machen. Also was uns sonst droht, das ist wirklich, das ist unsagbar, unfassbar schlimm, wir werden davon hier noch nicht so schnell betroffen sein, aber andere Menschen in anderen Ländern, die sind jetzt schon sehr krass davon betroffen und das schreitet ja mit Riesenschritten voran. Also die Klimakatastrophe hat ja schon begonnen und wenn wir es nicht schaffen, unsere CO2-Emissionen ganz krass runterzufahren, dann sind wir wirklich verantwortlich für ein riesen Leid auf anderen Erdteilen und für das Leid, das den Menschen dort widerfahren wird. Also ich finde... Das setzt doch echt Kräfte frei. Das, das mobilisiert mich zum Beispiel wirklich auch immer wieder, mich dafür reinzuhängen, dafür zu streiten, dafür zu kämpfen, dass halt nicht die Konzerne sich hier Geld für klimafeindliche Technologien in die Taschen stopfen, sondern dass wir es schaffen, dass dezentrale Sachen stattfinden, ohne schädlichen Abfall, schädlichen Müll. Und wirklich mit einer, mit einer Nachhaltigkeit und mit eben der Möglichkeit, die Pariser Klimaziele zu erreichen und einzuhalten, weil ich sehe keine Alternative. Ich sehe nicht eine Alternative, die wir dazu hätten. Und dafür sind diese Geldflüsse sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt angesprochen, dass die Klimakrise eben auch eine soziale Frage ist in einem globalen Rahmen, dass man sozusagen auf auf Kosten, also ähm, Ulrich Brandt hat das mal imperiale Lebensweise genannt, aber es ist ja auch eine äh, soziale Frage, auch hierzulande. Ähm, wenn man sagt, es, äh, der, der Strom äh, wird teurer, dann können sich ärmere Haushalte das nicht mehr leisten. Ähm, was wäre da ähm, ein Vorschlag, wie man dem eben vorbeugen kann, dass es nicht eben auch hierzulande zulasten ärmerer Menschen, die eh schon jeden Cent zweimal umdrehen müssen, geht? Ich finde, da gibt es ganz einfache Konzepte. Also es könnte zum Beispiel ein sehr günstiges Grundkontingent an Strom geben für alle Haushalte. Und äh, wenn man eben sehr viel Strom verbraucht, dann wird es halt dementsprechend teurer. Das heißt, äh, wenn Menschen meinen, ihre Pools damit beheizen zu müssen, dann müssen die halt richtig dafür zahlen. Aber so eine Grundversorgung, die sollte halt wirklich für alle Menschen bezahlbar sein, auch für äh, einkommensschwache Menschen und Familien. Also das könnte man eigentlich über so eine, über eine Grundversorgung, über eine Staffelung der Preise ganz einfach erreichen. Wir haben ja jetzt schon gerade das Problem, dass die Energiepreise halt im Moment sehr, sehr hoch sind und das für viele eben zu einer sehr großen finanziellen Frage wird, wie sie damit umgehen sollen. Und natürlich machen Rechte dann auch, Stimmung damit, dass das ähm, an, an den Klimamaßnahmen liegen könnte und damit eben auch Stimmung dann gegen Maßnahmen, um die Klimakrise einzudämmen. Also ich finde, das ist so eine sehr schwierige Situation, in der man sich da befindet, weil man einerseits die Sorgen von Leuten mit wenig Geld, die jetzt krass viel für Energiepreise zahlen müssen, ernst nehmen will, aber andererseits natürlich trotzdem für Maßnahmen werben muss, ähm, um die Klimakrise einzudämmen, also als, aus so einer linken Perspektive. Und gleichzeitig hat man eben diese großen Konzerne und die dann Subventionen einstreichen und reiche Leute, es gibt keine Vermögenssteuern und so weiter. Also man sieht darin, dass irgendwie alles so wie so ein Netz äh, zusammenhängt und man muss diese Fäden äh, erstmal ähm, entwirren. Okay, das war jetzt, du hast mich so mitgerissen. <lacht> ja, ich kann das total gut. Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Es ist halt ganz wichtig, immer wieder klarzumachen, äh, dass Menschen eben nicht ihren Frust darüber, dass sie jetzt hohe Energiepreise zahlen sollen und sich das vielleicht gar nicht leisten können, dass sie das sozusagen äh, ja, an den Falschen auslassen oder dass sie sozusagen auf, äh, deshalb auf, eine falsche, äh, auf die falsche Bahn geraten. Also es ist immer wieder ganz wichtig zu sagen, das sind eben Konzerne die sich damit eine goldene Nase verdienen, nach wie vor bis heute. Und äh, dass es darum geht, äh, diese, diese Konzerne einfach auch zu entmachten. Und dass es darum geht, die Energiegewinnung eben wieder zu dezentralisieren und damit eben auch eine, eine Steuerung äh, der Preise einfach äh, ganz anders vornehmen zu können. Also das, das Stichwort ist so ein bisschen Selbstorganisation und natürlich ganz viel erstmal jetzt Information. Also es wird sich jetzt ja nicht jeder in irgendwelchen... Energieerzeugungsgemeinschaften organisieren, aber was man den Menschen schon zumuten kann und auch muss, ist halt äh, zu informieren. Ne? Also, äh, was, ja, wie, wie kommt es zu diesen hohen Energiepreisen? Es kommt nicht durch die erneuerbaren Energien dazu, im Gegenteil. Das sind, ist die billigste Energieproduktion, die es gibt. Die erneuerbaren sind im Vergleich zu Kohle oder zu Atomkraft unheimlich günstig. Also darüber gibt es zig Studien. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Kilowattzent Strompreise im Kopf, aber das kann man überall auf allen möglichen Portalen nachlesen. Also eine sehr teure Stromgewinnung oder Energiegewinnung ist die Kohlekraft und eine noch viel teurere ist die Atomkraft. Und die Erneuerbaren, also sowohl Wind als auch Solar, sind ein Bruchteil dessen. Also das heißt, es ist doch eigentlich ganz einfach, das zu widerlegen, dass jetzt von der Energiewende oder den erneuerbaren Energien äh, diese Preissteigerungen kommen sollen. Das ist totaler Blödsinn. Welche Forderungen kann man daraus für eine Linke groß und klein geschrieben ableiten? Also zum Beispiel, dass ähm, Energiegewinnung ähm, erstens erneuerbar sein muss, also ökologisch, umweltfreundlich und zweitens vielleicht in öffentlicher Hand organisiert und Ganz drittens, genau. dass ähm, Entlastungspakete, im, also jetzt als akute Maßnahme Entlastungspakete für ärmere Haushalte bereitgestellt werden müssen? Das sind sehr gute Forderungen und ich finde auch, dass es keine Stromabschaltungen geben darf. Ach, ja. Also dafür müssen wir uns auch engagieren, dass äh, wenn Menschen sozusagen in Not geraten sind, dass sie dann nicht einfach äh, sozusagen aus dem gesellschaftlichen äh, Leben rausfliegen und ihnen der Strom abgestellt wird, sondern da muss es andere Lösungen geben. Also da muss auch wirklich äh, die, die Gemeinschaft muss da sozusagen einspringen und einstehen. Das kann nicht sein, dass äh, solche Konsequenzen dann tatsächlich äh, folgen. Und die Sachen, die du genannt hast, die finde ich alle sehr richtig und sehr gut. Gut, dann äh, kommen wir ähm, dazu, was ihr plant als äh, anti atom äh, was ihr jetzt vorhabt, auf diese Taxonomie zu reagieren. Ähm, du bist ja weltweit äh, aktiv mit äh, Don't Nuke the Climate, dieser Kampagne. Was plant ihr als nächstes? Wie wollt ihr ähm, darauf reagieren? Ja, also unsere Kampagne ist wirklich äh ist wirklich über die, über die ganze Welt gespannt. Also wir haben Organisationen aus so vielen verschiedenen Ländern und Kontinenten dabei. Und das macht das Ganze sehr spannend, weil wir sehen immer, dass die Probleme eigentlich, obwohl die Bedingungen immer ganz andere in dem jeweiligen Land sind, doch die Probleme sehr ähnlich sind. Und dass auch unsere Ziele sehr ähnlich sind. Unsere Ziele sind also ganz klar eine Welt ohne Atomkraft, also das heißt, wir möchten, dass alle Atomkraftwerke, aber auch alle Atomanlagen abgeschaltet werden. Also keine mal, Brückentechnologie. An die Bitte? Keine Brückentechnologie, sofort abschalten. Ja, Brückentechnologie ist einfach, das ist so eine Wortschöpfung, es gab mal ein ganz tolles Plakat dazu. Und zwar hat das Wort eigentlich, glaube ich, Angela Merkel aufgebracht. Also von der habe ich das zum ersten Mal gehört. Damals hieß es eben Atomkraft als Brückentechnologie. Da gab es irgendwie so eine wunderschöne, ich glaube, gemauerte Brücke über einen Fluss. Und äh, da war jemand am Atommüllfässer rüberkippen und darüber stand dann ganz groß Brückentechnologie. Also diese Wortschöpfung werde ich nie verstehen. Atomkraft kann keine Brückentechnologie sein. Also sie ist viel zu gefährlich. Wir dürfen nicht einen neuen Supergau riskieren. Sie ist viel zu dreckig. Auch während, der normalen, während des normalen Betriebes. Die Dinger strahlen ständig. Also vor Ort und überall, wo, wo Atomtransporte stattfinden. Es wird weiter Uran abgebaut, das strahlt. In Deutschland gibt es zwar den Plan, die drei verbliebenen Atomkraftwerke zum Ende diesen Jahres abzuschalten, wo es aber keine Ausstiegspläne gibt. Das ist die Brennelementefabrik in Lingen und die Urananreichungsanlage in Gronau. Diese beiden Anlagen sollen weiter betrieben werden. Es ist nicht sehr glaubwürdig, wenn die Bundesrepublik Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, aber mit ihren Atomanlagen weltweit weiter den Atommarkt beliefern möchte. Also das sind auch ganz klar unsere Forderungen. Da wird es auch Demos geben, da wird es Aktionen geben, da gibt es viel Öffentlichkeitsarbeit dazu. Die anti atom hat eigentlich zwei Sachen vor. Wir wollen feiern, was wir an Siegen bisher errungen haben. Also es wird in diesem Jahr mehrere Feiern geben. Wir wollen auch noch feiern, dass Gorleben als willkürlich politisch entschiedener Standort aus dem Endlagersuchverfahren ausgeschieden ist. Wir wollen feiern, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet worden sind. Aber wir wollen auch sehr viel kämpfen und eben nicht nachlassen, sondern wirklich mit genau der gleichen Inbrunst weitermachen, noch mehr zu erreichen. Und ja, ich sage es nochmal, immer schneller zu sein als die nächste Atomkatastrophe. Also in Deutschland dafür sorgen, dass die Atomanlagen eben nicht nur die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, aber auch, dass zum Beispiel Atomtransporte, von diesen Anlagen, Brennelementefertigung und Urananreicherung in andere Länder, zum Teil sogar Abfalltransporte. Also diese Uranhexafluoridtransporte aus der Urananreicherung, die haben jahrzehntelang nach Russland stattgefunden. Das konnten wir auch durch wirklich massive Proteste und Blockaden verhindern. Das haben die nicht von alleine eingestellt. Jetzt finden die Transporte allerdings in andere Länder statt. Also da sollte die Bundesregierung dafür sorgen, dass es einen Exportstopp gibt von diesen Atomabfällen, weil es steht nämlich im Atomgesetz, dass Deutschland seine Atomabfälle im eigenen Land äh, verbringt und nicht ins Ausland verbringt. Und diese Uranhexafluorid-Transporte, die finden unter dem äh, Pseudonym des Wertstoffhandels statt. Also das Uranhexafluorid wird dann woanders angereichert, der Müll bleibt da, und das angereicherte Uranhexafluorid bleibt zum Teil auch da und wird dort eingesetzt oder wird wieder zurücktransportiert. Und in Wirklichkeit ist es aber Atommüll. Also das sind lauter Sachen, um die wir uns weiter kümmern möchten. Und ich sage mal, in Europa, ich habe ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen, uns dafür engagieren, dass wir auf unseren Erfolgen sozusagen irgendwie beharren und sagen, das ist richtig, aus der Atomkraft auszusteigen, es ist richtiger, es ist, es ist richtig, aus der Kohle auszusteigen, aber richtiger, das noch schneller zu tun und das auch wirklich tun zu müssen, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen. Mehr in erneuerbare Energien zu investieren und eben auch in anderen europäischen Ländern auf diese Verständigung zu drängen, dass wir zum Beispiel von einem Atomunfall in unseren Nachbarländern auch sehr stark mit betroffen wären, also da auch ein Mitspracherecht einzufordern für bestehende Anlagen, für eventuelle Neubaupläne, für Laufzeitverlängerungen. Also da müssen wir uns richtig engagieren und müssen da alle unsere Möglichkeiten auch rechtlich und natürlich unser größtes, unser größter Pfand. Ähm, das ist unsere Widerstandskraft. Also wirklich Demos machen, Aktionen machen. Mit uns muss gerechnet werden. Das darf nicht leise sein, leise bleiben. Wir hatten das jetzt zu Pandemiezeiten auch wirklich lange schwer. Ich denke, mindestens in den wärmeren Monaten ist es möglich, sich draußen mit Abstand äh, wirklich auch ja, mit dem gebührenden Schutz halt zu treffen. Und äh, ja, ich glaube, das ist was, wo wir alle auch sehr viel ähm, Hoffnung reinlegen, dass wir halt wieder mehr Demos und mehr Aktionen machen können und äh, damit eben erreichen, dass äh, sowohl hier schneller Schluss ist mit diesen nicht nachhaltigen und wirklich umweltschädlichen Energieformen und eben in den Nachbarländern auch, beziehungsweise auch weltweit. Also ich bin ja mit diesem deutschen Atomausstieg überhaupt nicht glücklich. Aber was ich halt gut daran finde, ist, dass ich merke, dass andere Länder schon sehr dahin gucken. Die gucken wirklich, wie hat Deutschland das denn jetzt eigentlich gemacht? Wie machen die das denn da? Wie kriegen die es denn hin? Und es bei ihnen kommt eben auch an, dass es auch finanziell lukrativ zu sein scheint. Das ist Stichwort, wir leben ja im Kapitalismus, immer auch mit ein ganz großes Argument, wenn es halt wirtschaftlich ist, Atomkraft zu beenden, Kohle zu beenden, Erneuerbare zu implementieren und wirklich auszubauen. Das ist was, womit man eben auch eine Gesellschaft überzeugt bekommt und vielleicht sogar die Wirtschaftsunternehmen. Das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe. Also, mit euch äh, ist auch in diesem Jahr äh, zu rechnen. Ähm, ihr werdet Aktionen machen, Demos machen und nicht locker lassen, so wie ihr es ja seit äh 40 Jahren ähm, auf der Straße seid und äh, gegen Atomkraft Stellung bezieht und kämpft. Kerstin Rudeck, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst uns Rede und Antwort gestanden hast hier bei Ausnahme und Zustand. Äh, folgt mal der Seite Don't Nuke the Climate und auch Ausgestrahlt ist auf Twitter. Dort könnt ihr euch weiter informieren über den Kampf der Anti-Atom-Bewegung. Und äh, wir von Ausnahme und Zustand sind nächste Woche wieder da, um 19 Uhr äh, wieder live auf YouTube und Facebook. Bis dahin empfehlt das Video weiter. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Tschüss und bis nächste Woche.